Rendite wird beim Kauf gemacht. In der Zeit der Inflation ist diese Aussage doppelt stark. Denn das Geld muss nicht auf dem Konto schrumpfen. Das Geld kann für den günstigen Aktieneinkauf genutzt werden. Ich blicke regelmäßig auf die Aktienkurse. Und es gibt so manche Schnäppchen. April 2022 PayPal – 56% Apple – 14% Kursverlust Microsoft minus 22 – 22% Verlust Blog Square, minus – Square – 66% Großverlust, Meta-Plattform – Facebook – 52% Großverlust. Ich habe nachgekauft. dem Minus wird irgendwann Plus. Die Rendite wird beim Kauf gemacht. Abonniere meinen Kanal und wirtschafte. Geht.